Ich muss nach draußen. Also alles wieder zurück. Dann eine Doppeltür. Eine Doppeltür. Nein, nein, nein. Ah, die Haupttür, wo der Sandbuch früher war, ja. Ich muss was nehmen, sonst sterbe ich nicht. Ich will nicht alles nochmal machen müssen. Braucht ein Safe Point irgendwann mal langsam. Wieso sterben die Zombies nicht durchs Gift? Okay, jetzt wird es langsam nervig. Ich weiß, ich habe manchmal Verbindungsprobleme, aber das ist echt mühsam gerade. Dann soll er einfach das Internet sein lassen und gut ist. Ja, steht, da komme ich raus. Freund, ignorierte Doppeltür. Welche Doppeltür? Yeah. <lacht> Dann auch doppelt hier aus. Ich gehe okay, mal gucken. Ähm, map Ich mache es alles mit Map. Ja, die Haupttür. Okay, das ist der äh, Ich dachte, es geht um die Haupttür. Und ich war wahrscheinlich mal schauen, wenn zwei Hunter kommen, war ich richtig. Ja. <lacht> Das ist mühsam Ernsthaft? Fucking hell Fuck this Ja okay von mir aus Ja ziel mal mit dieser Dreckssteuerung Wenn die Hurensöhne rumspringen Ja fuck was muss ich alles nochmal machen Ah ich habe so keinen Bock Auf dieses Spiel mit dieser scheiß Speicher wo bin ich? Ja, ich habe die Türklinke, toll. Ich habe die Shotgun. Ähm. Fuck, wo bin ich jetzt? Ich muss die Türklinke hochbringen, logisch. Leck mich. Habe ich hab ich die eine Chemikalie schon? Nein, habe ich nicht. Ich muss beide Chemikalien holen. Mann. Okay, die Batterie habe ich hier gemacht, das ist easy. Dann ich vermute mal, ich habe Premiere. Ah ja, ich muss den Code eingeben. 12,8. Ja, cool. Okay. Also. Fuck my life. Das Schlimme ist nicht mal nur, dass ich backtracken muss, was absolut bescheuert ist, sondern auch, dass man komplett, was habe ich jetzt gemacht, was noch nicht. Ich muss halt wirklich eine Liste schreiben, mit was ich mache, nachdem ich gespeichert habe. Damit dieses Dreckspiel mich nicht die ganze Zeit rauswerfen kann, ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Eine kleine Dreckige Mist gebaut Okay. Aber ich kann diese ganze Wesker-Szene nochmal mitmachen, weil Wesker ein kleiner Wichser ist. Und nach Wesker gehe ich einfach speichern. So. Weil eigentlich, ich müsste eigentlich speichern gehen, bevor ich rausgehe. Kann ich aber nicht, weil es ein fucking riesen Backtracking-System ist. Ja, mach mal. Meine Fresse. Ich habe die zwei oben besiegt, das ist okay. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich Weskers erste szene hatte hier, da wo er die Cutscene hat. Nachdem er den Roboter losschickt. Ich habe den Scheiß hier erledigt. Ganz toll. Geh da rein. Alter, diese Hitboxen. Jetzt kackst du mich schon wieder an. Ganz toll, eine Tür. Wow. So. Ja, schon können wir ihn mitnehmen. Mitnehmen, Alter. Fucking Hitboxen. Ja, ich weiß, dass da was drin steht. Ja. Halleluja! Ich kann backtracken wie ein bescheuerter Vollidiot, weil ich einer bin, der nicht speichert. Ja, mitten hinten. hier kommt ein. Habe ich noch Platz im Inventar? Ja, habe ich. Kann ich eigentlich was machen? Bitte hm. das sein. Okay, ich mach alles nochmal. Ich habe jetzt die Chemikalie 1. Heißt... Ich muss... ...den zweiten Stockwerk mit der Türklinke. Ich brauch die Türklinke doch. Oder? War das jetzt schon? Ich glaube, jetzt kommt die Türklinke. Sorry, ja, jetzt brauche ich die Tür. -Klinke. Ich nehme mal die Brandbomben mit für Claire. Schmeiße ich ins Mental. Ich habe halt einfach keinen Speicherpunkt, nachdem ich die Türclean gemacht habe. Ich müsste so weit backtracken zum Speichern. Oder ich würde gerne einfach ein Inkrib mitnehmen. Ein einziges, damit ich später im ersten Stockwerk speichern gehen kann. Aber man kann ja Items nicht splitten. Das wäre so hilfreich, wenn ich sagen kann, ich nehme die Hälfte oder eins. Also... Du bleibst hier. Auch ja. wow. hier. Ein. Dafür bist du mit. Du bleibst hier. Nein. nein. Die Shotgun Shells bleiben hier, weil die Shotgun jetzt rausfliegt. Dafür will ich die Pistole. Ich speichere noch nicht. Ich, ich hole mir den Speicher bevor ich zu Wesker gehe. Weil dieses bisschen mit Wesker kann ich wegtrecken. <lacht> Verdammt, ich habe was im gemacht. Okay. Vielleicht ein besser. Ich glaube der hat gar gekotzt. Okay, sage ich die jetzt auch wirklich dabei? Jawohl. Und dann kann ich hier die Schrottflinte ablegen. Ich bin gerade überlegen, ob ich, bevor ich zum Whisker gehe, die Schrotflinte mitnehme, um diese äh, Dudes draußen zu besiegen vielleicht. Weil mit Shotguns kann ich sie down, und dann habe ich nur zwei Joten, die mich anspringen. Das wäre eventuell eine gute Überlegung wert. Mal so nebenbei. Das überlichtet komplett. <lacht> Vielleicht so. ein bisschen heller machen. Ja. Doch, mit Kontrast kann man arbeiten dann. Ah, schon. Ja, das geht. <lacht> Fuck you. Oh. Okay, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr verletzt. Ja, das war schon. Einen Hit kann ich noch abgleichen, schauen. Mal schauen, dass dieses Ding nicht reinkommt zuerst. Ich lass die Pfeile mal liegen. Warte mal. Ich muss gucken, wann ich den Moment abfangen muss, wenn ich runter muss. Weil. Es ist so dumm, dass ich hier keinen Speicherpunkt kriege. Also nicht mit Inventar. Ja, Panzer. Okay. Hier ist nur... Okay, okay. Ja, ich dachte mir hier ist noch irgendwas. Letztes Mal 8% Mund verballert ich Weiß nicht mehr. ich habe es gegen den Dings gemacht, gegen den Großen Aber ich weiß nicht mehr welchen, ich weiß nicht mehr wo Äh, ja Ich, nicht mehr gut. ich weiß nicht Naja, das hilft sicher, wenn ich die auf über 100 bin. Okay. Gut. Ich dachte, es geht ohne... Ah, ich mache das jetzt mal vor. Das kann ich jetzt nicht. Weil sonst äh, drückt die Hintergrundfarbe nur weg. Das geht sowieso Okay, im ersten Stockwerk kriege ich das als Hinweis und den einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann ich hoch und unter mit, mit Whisker auslösen kann. So. Bevor ich da bin, muss ich schauen. Weil ich muss eh runter für Whisker und ich muss zwischen bloß weichen. Ich bin halt unterdessen an dem Punkt angelangt, dass ich sage, wenn ich gewusst hätte, dass es diesen äh, Heil-Item-Glitch gibt, hätte ich den gemacht. Das muss ich niesen. Toll. ich habe das gerade alles ein Handy gemacht. Geil. Ja, ja dann müsste ich ja keine heile Items mitschleppen, außer dieser einen Pflanze, die wir schließen. Darum kümmere ich mich später. Ich weiß, sie ist da, das reicht mir. So, jetzt habe ich diesen Schlüssel. Diesen Schlüssel muss ich jetzt muss ich runter. Ja, jetzt muss ich dahin, wo die die, die, die hässlichen Dinger zuerst kamen. die Hand normalerweise. Was? oder Scheiße, wir ja, Jetzt Oder? Das nochmal nach Jetzt habe ich diesen 3 Jetzt gehe ich zwischendurch noch okay. In der Kleidung her ist das, glaube ich, eine geformes Oben ist, glaube ich, nur eine blaue Pflanze. Die kann ich mal mitnehmen, falls ich mal vergiftet werde. ich weiß nicht, wie oft ich da noch hinlaufe. Ach, ich bin so froh, dass diese Spinnen scheiße sind, aber ich hasse sie trotzdem als Feinde. Alright. Ich hab die Shotgun. Also die bleiben alle hier. Brauche nicht drei Waffen. Ich lasse die noch Brauche ich noch ein Item? Ja, ich brauche diesen Schlüssel natürlich. Ja, passt doch. Ja, ich hätte mich vielleicht heilen sollen, bevor ich das mache, aber egal. Äh, ah, du bist Jesus. Ich glaube, ich bin auch ziemlich angeschlagen. Ich nehme das mal und nehme mir aber ein zweites Highlight mit jetzt. Habe ich noch so eine Sprühflasche? Nein. Das also muss ich auch heute haben. Brauche ich so viel Inventar? Ja, eigentlich schon. Okay, und jetzt kann ich Whisker äh, anpöbeln. Hm. Ich stehe jetzt in die Scheiße, jetzt muss. Ich weiß ich, wenn ich mit Chris in die Antarktis gehe, mache ich, glaube ich, langsam wieder fertig. Ich darf nicht zu viel Razi auf einmal haben, sonst kriege ich Chris. Krieg. Ich glaube, er hat mich nicht äh, gedamaged von der Animation her. Perfekt. ich nichts machen, das wird ein Ladescreen. Ich mach dasselbe nochmal trotzdem. Ich habe die Pfeile nicht mitgenommen von vorhin. Hm? Mal schauen. vielleicht komme ich ja noch mit. ich sollte da noch ich darf nicht rennen wenn nicht dann sind es 30 pfeile weniger pfeile machen eh fast nichts ah die hören da extra auf wegen scrap okay das ist sehr hilfreich, dass man sich da nicht überschieben kann, was für Races ja typisch wäre. So. Wow. Diese kleine Mistgeburt. Wieso frisst du plötzlich neuen Kugeln? Mann, jetzt habe ich schon wieder keine Muni mehr. <lacht> Äh, ja, okay, also. Äh, Map. Eine Map. Ich muss runter, Ventilator, das war das. Nicht. Okay. Stimmt, da war ja was. Den habe ich jetzt komplett vergessen. Ich habe Bock mehr hatte. Okay. Ah, hier habe ich die 8% verballert. Stimmt. Es ist noch ein bisschen hin, bis ich... Hätte ich jetzt die Shotgun nicht mitgenommen, hätte ich da runtergekommen. Okay, ja, das war jetzt mein Fehler. jetzt selbst ein bisschen bearscht. Ähm, Shit. Ja, ist okay. Let's try it. noch eine Schadensstufe ertragen, das ist okay. Der Guide sagt, es ist nicht unbedingt nötig, weil es sie nicht viel besser macht, aber da ich sie eh dabei habe. Wenn sie ein bisschen besser wird, ist es schon was wert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von daher können wir das machen. Es bringt nicht viel, aber es bringt etwas. Ich habe gewusst, dass diese blöde, grün leuchtende Flasche wichtig wird. Und ich bin so froh, dass ich mich nicht, äh, dass ich nicht mitnehmen konnte. Weil dieses Spiel wäre eines, der sagt, ja, du hast die Flasche jetzt bei Claire. Es ist blöd gelaufen. Kannst du neu anfangen. Das ist genau so ein Spiel, nämlich. Was ja nicht das erste Mal wäre. Ich bin bis heute überzeugt, dass ich nicht die Chance gehabt hätte, ähm, den Tyrant zu besiegen ohne den Raketen, äh, ohne den Granatenwerfer. Ich habe es ja probiert mit der Pistole, ich habe es mit Messer probiert, ich habe es mit allem probiert. Es ging nicht, es ging einfach nicht. Okay, und jetzt darf ich nicht raus, sondern ich gehe zu. Nein, ich gehe nicht zurück. Da geht ihr zurück. Ja, du bist ein Missgeburt. Oh. oh. Ich wollte mich an Start gedrückt. so? Oh. Jetzt bin ich durch. Ich habe Start gedrückt, um mich zu heilen. Aber danke, Spiel. Okay, zum Glück habe ich gespeichert. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Will ich weitermachen? will ich wirklich weitermachen. Ich lasse die Shotgun hier, weil ich weiß, ich brauche die nicht mehr gleich. Ich muss die Shotgun aufhängen. Backtracking. Ich gehe einfach speichern da nochmal. Ich hänge jetzt die Shotgun auf. Ich gehe hoch. Ich mache das alles nochmal. mal. Du eine Für Backflip. Und es scheiße aus. Okay, nee, ich habe jetzt Clement Alpha. Und jetzt kann ich hier zurück zum Speichern. Nee, nee, es war schon richtig. Okay, ich habe gedacht, ich habe irgendwas verpasst, dass ich doch backtracken muss. Aber nein, es war geplant alles richtig. Theoretisch. ich muss jetzt die Shotgun nehmen. Theoretisch kann ich die Shotgun nehmen. Und dann auf mal außen rumlaufen. Nein, kann ich nicht, die, der Fahrschuh ist gut. Die Shotgun bleibt hier. Weil ich speichern wollte, gebe ich die Shotgun für diese zwei äh, Hunt ab. Ich hoffe es was hört. Ja, weil ich habe den Fahrstuhl hochgeschickt jetzt. Das heißt, ich muss, wenn ich später runtergehe, mit dem Fahrstuhl zurück. Äh, dann muss ich später mit dem Fahrstuhl zurück, damit ich nach unten gehen kann, die Shotgun nehmen kann und damit den Fahrstuhl wieder hoch. Weil sonst komme ich da nicht weg. Ja, Okay. Aber, da ich die Shotgun hier lasse, bleibst du ich weiß, ich hatte mehr als sie. Ich lasse die Clemens hier. soll der kommt mit. Beide Mun habe ich, die brauche ich auch nicht, da ich keine Pfeile nutzen kann. Die Shotgun gebe ich ab und wir speichern. Muss ich einmal Habe ich irgendwas so halb halbherziges heim? Aber da mache ich für heute fertig mit Resi, weil ich mag echt nicht mehr Resi spielen. Ja, ich steige zum of auf Revelations gleich, aber ich speichere jetzt. Und dann stoppe ich mir die Aufnahmen. Und dann geht's nächstes Mal auf YouTube weiter. Ich muss immer gucken im wie wann ich das alles noch fertig schneide. Ich habe angefangen, aber nicht fertig gemacht. Ja, also, bis zum nächsten Mal.